Tipps und Tricks zum Thema Tabellen in Word. Während der Texteingabe ist es sehr hilfreich, die Tab-Taste, also die Taste links neben der Q-Taste zu benutzen, da diese automatisch das Ende der Tabelle erkennt und eine neue Zeile einfügt. Sie können auch mit der Tab-Taste zwischen den einzelnen Tabellenzellen hin und her springen. So springt die Tab-Taste nach rechts. Wenn Sie die Funktion umdrehen wollen, drücken Sie zusätzlich die umschalt und Sie können zurückwechseln. Soll innerhalb einer Tabelle der Tab-Stop mittels Eingabe der Tabulator-Taste angesprungen werden, so müssen Sie innerhalb von Tabellen die Steuerungstaste dazu drücken. Ich habe hier als Beispiel den Geschäftsbrief gewählt und möchte hier einen gestalteten Infoblock mittels Tab-Taste erstellen. Dazu markiere ich den Bereich und setze bei 13 cm hier einen linken Tab-Stop und klicke an die Stelle, wo der Tabulator den Tabstopp anspringen soll, drücke die Steuerungstaste und springe diesen mit Tab an. Um das deutlicher zu machen, blende ich noch zusätzlich die nicht druckbaren Zeichen ein, dann sehen Sie den Tabulator, der den Tabstopp hier anspringt. Das wiederhole ich nun Zeile für Zeile und gestalte somit den Infoblock laut DIN 5008. Wie schon in einer vorherigen Folge erwähnt, ist es beim Geschäftsbrief sehr hilfreich, sich die Gitternetzlinien anzeigen zu lassen. In diesem Fall ist der einzige Hinweis, dass der Geschäftsbriefvordruck mittels einer Tabelle erstellt wurde, dieser Tabellenmarker. Und die Tabellengrenzen können mithilfe der Gitternetzlinien verdeutlicht werden. Verwechseln Sie diese nicht mit den Rahmenlinien, die gedruckt werden können. Sie sehen den Unterschied in der Druckvorschau. Hier werden keine Rahmenlinien gedruckt Nun aktiviere ich die Rahmenlinien, wechsle nochmals zu der Druckvorschau. Sie sehen den Unterschied. Tabellen können mit oder ohne Textumbruch gestaltet werden. Vor allem gezeichnete Tabellen haben die Einstellung Textumbruch umgebend. In diesem Fall verhält sich die Tabelle wie eine Grafik mit Layout umgebend. Dies können Sie über den Rechtsklick kontrollieren. Dieser Textumbruch wird auch automatisch eingestellt, wenn Sie den Tabellenmarker mit der linken Maustaste nehmen und die Tabelle verschieben. Auch hier hilft der Rechtsklick und Sie können den Textumbruch wieder auf ohne zurückstellen. Eine weitere Einstellung für Tabellen ist der Tabelleneinzug. Sie haben die Möglichkeit, den Tabelleneinzug unabhängig der Einzüge der Absätze zu gestalten. Ich persönlich bevorzuge hier allerdings immer die Einstellung 0 cm, da ich so mehr Kontrolle über Texte, also normale Absätze und den Beginn und das Ende der Tabellen habe. Benötigt Ihre Tabelle mehr als eine Seite Platz, kann es sein, dass Sie die Überschriften wiederholen möchten. Das schlägt auch die DIN 5008 zum Thema Lesbarkeit von Tabellen vor. Hier markieren Sie bitte die jeweilige Überschriftszeile und wählen Sie über Layout Überschriften wiederholen. Auf der zweiten Seite wird dann die markierte Überschrift wiederholt. Wenn Sie die Tabelle auftrennen, dies ist möglich mit der Cursor Positionierung und dem Befehl Tabelle teilen, wird die Überschrift nicht mehr wiederholt. In diesem Fall müssten Sie die Überschrift manuell kopieren und mit STRG-C, STRG-V an die jeweilige Stelle wieder einfügen. Manchmal kann es vorkommen, dass trotz der Seitenrandeinstellungen noch eine Absatzmarke auf der zweiten Seite verbleibt. Wenn Sie diese zweite Seite verhindern wollen, markieren Sie die Absatzmarke und verkleinern Sie diese auf Schriftgröße 1. Eine andere Möglichkeit gibt es hier leider nicht, da diese Absatzmarke die Standardabsatzmarke ist und nicht gelöscht werden kann. Allerdings ist natürlich die bessere Variante weniger Inhalt auf die Seite zu packen, weil irgendwann wird es auch einfach mal zu viel.